zur Nacht der Bibliotheken. Am 15.3. in die Stadtbibliothek bis 22 Uhr geöffnet. Unter dem Motto Mach es kommt das Team des Repair Cafés und unseres Internettreffs. Ihr könnt Greenscreen ausprobieren, Robotik, Trickfilme drehen, Spiele spielen und vieles mehr. Wir, Wir freuen uns auf euren Besuch. Besuch.